Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro quält sich und heute ist The Page Master dran. Ein Wunsch vom lieben Boris an dieser Stelle. Viele, viele liebe Grüße an dich. Und er hat sich das Spiel gewünscht und meinte, ey, das habe ich als Kind voll abgefeiert. Das fand ich voll super. Ich habe allerdings mal ganz kurz reingespielt für meiner Game Boy Jahresrückblicke und mein erster Eindruck war eher genau das Gegenteil davon und deswegen, ich will mich das mal etwas länger jetzt mal anschauen, mal gucken, welche Meinung wirklich stimmt. Ich habe so ein bisschen ganz grob die Befürchtung, dass meine Meinung da etwas eher zutreffend ist und Boris, deine eher so ein bisschen Kindheits äh, ja, Verschönerung, Nostalgie ist, aber vielleicht, wir werden es mal sehen The Page Master war auf jeden Fall ein Kinofilm, wenn ich das wirklich im Kopf habe damals, ein Kinderfilm. Ich habe ihn persönlich noch nie geguckt. Ich weiß nicht, ob mir was dabei entgangen ist oder nicht, aber macht jetzt auch nichts zur Sache. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal ins Spiel rein und da klappe ich gegen mein Mikrofon. Ich habe jetzt hier natürlich meinen wunderbaren Custom Game Boy zum Spielen. Herrlich! Feiere ich sehr stark ab, mit dem Ding hier auch jetzt mal agieren zu dürfen. Und ich würde sagen, das Menü, das präsentiert sich schon mal relativ dröge. Und wir sind in der Horrorwelt. Ich muss, glaube ich, hier mal ein bisschen bei mir äh, Lautstärke hochdrehen. Ihr hört okay. Äh, top Grafik. 10 von 10 Sternen erstmal. Mal gucken, wir sind nicht auf irgendeiner Karte. Okay, es ist immer ein schöner also Page Master. Ich nehme an, das wird irgendwas mit Büchern zu tun haben. Dass diese level auswahl screens hier so ein bisschen wie Bücher aufgemacht sind. Okay, und ich kann ja wie in Super Mario World oder ähnliches anscheinend meine Level aussuchen. Ich kann nach oben oder nach unten gehen. Ich nehme mir einfach mal das unten. Oh. Okay, von Animation her, ist es schön. Aber. Alter! Das fühlt sich an, als ob ihr auf Eis laufen würdet. Okay. Ich darf also nicht in den Abgrund fallen. Okay, okay, okay, okay, okay. Seht ihr, wie er da rutscht? Ne? Ich gehe nur zwei Schritte zur Seite wie enorm der da zur Seite rutscht. Okay, ich darf hier nicht in den Abgrund fallen anscheinend. Deswegen muss ich hier eher vorsichtig bewegen. Ist aber auch eigentlich blöd, ne? dass das, nur weil der Bildschirm noch nicht so weit ist, heißt es ja trotzdem, dass da eine Plattform ist. Okay, ich kann hier anscheinend so durchlaufen. Toll. Ein fliegendes Buch und eine Fledermaus haben mich gerade erschlagen. Aber, aber, aber diese Steuerung. Guckt euch das doch mal an. Guckt, guckt doch mal, wie der schlittert. Was ist denn das für ein Junge? Hat er irgendwie... sind seine Schuhe zu sehr abgelaufen? Oder, oder was ist da los? Boris, erklär mir das mal. Huh? <lacht> ähm, übrigens, falls ihr auch einen Wunsch habt ne für die Serie. Egal ob 8 oder 16 Bit. Haut einfach mal raus. Ich äh, habe eine Liste. Ich schreibe mir das immer gerne auf. Ähm, also entweder könnt's gerne... Okay... Da bin ich jetzt zurückgegangen. Habe ich denn irgendeine Attacke? Ähm, also Game Boy, Super Nintendo, Game Boy Advance hatte ich letztes Game Boy Color. Immer her damit mit, mit Vorschlägen. Die Spiele müssen halt nicht unbedingt schlecht sein. Sie können auch einfach nur super hart sein. Das, das habe ich auch immer ganz gerne. Da kommt ja in unregelmäßigen Abständen ein Quetzie-Special von mir, wo ich dann auch mal harte Spiele angehe, die nicht unbedingt schlecht sind, aber weil ich ja so eine kleine Mimi bin. Okay, ich kann jetzt sagen, wie Mario drauf springen, das war jetzt für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so überlogisch, aber okay, gut, das sind natürlich jetzt Sachen, die man jetzt jahrelang eingeübt hat. Puh, ansonsten, ja, Steuerung, ne, die, die, die schlittern, ich mag das in keinem Spiel. Ich mag die dieses, dieses Mario-Vorgehen, dass man auch wirklich den mal an. Ich wollte gar nicht so, also die Steuerung, die ist einfach so schnell, ihr drückt nur ganz kurz auf Steuerkreuz und schon flitzt dieser Kerl lang, als ob es kein Morgen geben würde. Ich verstehe es nicht. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch und dann gucken wir uns mal das andere Level an, würde ich mal sagen. Ich verstehe es nicht. Also Technisch okay, ne? Animationen sehen durchaus vernünftig aus, würde ich sagen. Da gibt es jetzt nichts zu meckern, Musik ist halt so typisches Gameboy-Gedudel. Ähm, wie gesagt, filmtechnisch, ob da dieses Level hier Sinn macht, kann ich nicht sagen. Und ich bin schon wieder tot. Also dafür, dass das Spiel wahrscheinlich auch für Kinder sein soll, ne? Ist das etwas... Nicht gerade, okay. Okay, jetzt ist ein Jump One level. Guckt euch doch mal, wie schnell der läuft. Es ist ja quasi äh, bei Mario dauerlaufmäßig ob ihr den Knopf jetzt dauernd gedrückt hättet. Und dann, dann kommt ihr halt immer wieder in solchen Situationen gleich am Anfang, wo ihr irgendwelche Abhänge runterrutscht, wo eure Bewegungsfreiheit denn noch eingeschränkter ist. Das weiß ich nicht. Nee. Wer kam darauf, dass ein Treffer und Tod eine gute Idee ist? Ohne Witz! Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Ich. ich wie immer, ich stelle mich blöd an, ich spiele das Spiel jetzt hier zum ersten Mal. Ähm, wie gesagt, damals für diesen Gameboy Jahresrückblick hat es mir eigentlich wirklich gereicht, da 10 Minuten reinzuspielen verstehe halt diese steuerung nicht ne, ist egal ob, ob ihr hier ich, ich drücke hier jetzt keinen laufknopf oder sowas ne, hier. ich weiß ob ob ob wir das sehen könnt ich zeige euch das mal hier Hopp. und gleich gleich schlittert der so ich, ich müsste eigentlich müsst ihr immer so leicht drauf gedrückt spielen also, ich, ich habe ich hab nie irgendwie das Gefühl, oh, oh, ist wieder dran gekommen, ähm, dass ich hier irgendwie die großartige Kontrolle habe. Und gerade das ist ja bei einem Jumpman-Titel ein bisschen bescheuert. Also, Grundaufmachung, keine Ahnung, kann ich nicht zu so sagen, aber dass das sieht ganz solide aus, sage ich mal. An dieser Steuerung, an die kann man sich vielleicht gewöhnen, ich weiß es nicht, aber. Wer kam auf die Idee, hier so eine, so eine schwammige Steuerung irgendwie einzubauen? Die die ist einfach scheiße. Das, das macht halt so keinen Spaß. Ne? Dann hat man hier eine bewegende Plattform und alles. Aber die Steuerung ist unpräzise. Das ist wirklich hier so, so ein Prototyp, des Steuerung ne? Ein bisschen hier und da kleine Stellschrauben. Ein bisschen, bisschen das, das Schlittern irgendwie entschärfen. bisschen Ich weiß, es gibt viele, viele Spiele, wo ja super... Ich habe nur ganz kurz auf Steuerkreuz gedrückt. Nur ganz kurz. Und schon springt er runter. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wem das in irgendeiner Weise Spaß machen soll. Vor allem Keine Kinder. Also ich würde auch sagen, ich, ich lasse es jetzt, bevor wir jetzt nochmal hier dasselbe starten. Also grundsätzlich... Lieber Boris, vielleicht hast du dich aber auch damals an diese Steuerung gewöhnt, wenn, ne, mein Hut dafür ab. Aber das Spiel. Nein. Ist nicht meins. Ist nicht meins, wenn du Spaß hattest. Schön, aber ich glaube nicht für die Massen, ehrlich gesagt. Aber danke, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vor, meine Lieben. Tschüss!